Ohne größere Zwischenfälle hat der erste Castor-Transport seit neun Jahren das Zwischenlager im hessischen Biblis erreicht. Dort soll der Atommüll aus dem britischen Sellafield aufbewahrt werden, bis ein Endlager gefunden ist. Der Zug mit den sechs Behältern war gestern Abend im niedersächsischen Norden Hamm gestartet. Entlang der Strecke gab es einzelne Proteste. Die Bundesregierung ist verpflichtet, deutschen Atommüll aus dem Ausland zurückzuholen.